Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine k frage in Ilias erstellen können. Einerseits können Sie Fragen ja direkt in einem Test erstellen und ich zeige Ihnen aber hier die zweite Variante, wie Sie eine Frage in einem Fragepool erstellen. Klicken Sie hier auf den Button Frage erstellen und wählen Sie beim Fragetyp k choice aus und klicken Sie auf Erstellen. Geben Sie zunächst einen schönen Titel ein, damit Sie später Ihre Frage auch leicht wiederfinden können und geben Sie im Bereich Frage Ihre Frage ein. Sie können mit dem Editor hier oben verschiedene Formatierungsmöglichkeiten vornehmen. Sollten Sie Ihre Frage vielleicht schon mit Word vorformuliert haben, nutzen Sie bitte diesen Button hier rechts, um Ihren Text in das sich öffnende Fenster einzufügen und dann auch mit diesem Einfügen-Button den Text zu übernehmen, damit keine Darstellungsprobleme dann bei der Frage auftauchen. Die Bearbeitungsdauer können Sie ignorieren, denn die ist derzeit deaktiviert bei allen Fragetypen. Sie können auswählen, ob die Antworten gemischt werden sollen und weiterhin werden Sie nach dem Antwort-Editor gefragt. Das umfasst diesen Bereich hier unten. Sie können einzellige Antworten auswählen, wenn Sie wirklich nur wenige Wörter verwenden oder auch die mehrzeiligen Antworten, wenn Sie wirklich mit einem ähm, Editor arbeiten möchten und die Antworten entsprechend formatieren möchten. Das zeige ich Ihnen gleich im Anschluss. Falls Sie Bilder mit hochladen, können Sie auch hier die Größe der Bilder mitbestimmen. Hier ist 150 Pixel automatisch voreingestellt. Weiterhin gibt es noch die Optionsbezeichnungen, wo Sie auswählen können, was angezeigt werden soll. Richtig, falsch, plus, minus, zutreffend, nicht zutreffend und so weiter. Weiterhin können Sie hier die Punkte eingeben. Und es ist auch die Möglichkeit, eine sogenannte Halbpunktebewertung zu aktivieren. Das bedeutet speziell der, bei der freien fragetyp von Caprim, dass bereits bei drei korrekt gegebenen Antworten die Hälfte der maximal erreichbaren Punkte äh, vergeben werden. Dann haben wir hier unten den Bereich der Antworten, wo Sie natürlich Ihre Antworten eingeben. Sie können dann auch hier noch eine, äh, ein Bild mit hochladen, eine Datei mit einem von diesen Formaten hier. Bis 4 GB gibt es die Möglichkeit und Sie wählen dann natürlich für jede Antwortmöglichkeit aus, ist sie korrekt oder falsch. Sie haben, wie Sie hier rechts auch sehen, noch die Möglichkeit, die Antwortmöglichkeiten in Ihrer Reihenfolge zu verschieben und neu anzuordnen. Speichern wir uns das zunächst ab. Wir schauen uns mal die Vorschau an. So würde dann die prem frage im Test erscheinen, wo auch noch der Hinweis erscheint, dass eine für jede Aussage entschieden muss, ist diese richtig oder falsch. Und Sie sehen auch, wenn ich hier einmal auf richtig klicke, auf falsch, wechselt der Auswahlpunkt. Äh, Und so würde dann für jede Aussage ein sind entschieden werden. Ich zeige Ihnen jetzt noch einmal kurz. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten ja auch die Möglichkeit, den Antworteditor ähm, zu bestimmen, wie es bei den mehrzeiligen Antworten aussieht. Dafür wähle ich mir das einmal aus und speichere das kurz zwischen, damit das System umschalten kann. Und nun sehen Sie hier unten bei den Antwortmöglichkeiten, dass hiermit ein Editor erscheint, um die Antworten auch noch zusätzlich formatieren zu können. Haben Sie das auch erledigt, denken Sie bitte immer an das Speichern. Und dass Sie ja bei der Vorschau sich anschauen können, ob die Frage so korrekt ist. Damit haben Sie schon Ihre caprim frage erstellt und ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim eigenen Kreieren Ihrer Fragen.